Gut, zu fortgeschrittener Zeit kann man schon mal über ungebührliches Benehmen bei Tischlaut lachen. Und spätestens, wenn Sie dieses Bild sehen, werden Sie wissen, wir sind bei Dinner for One. Die Szene fast am Anfang, wo der Butler zum ersten Mal über den Tigerkopf stolpert und ihn nun zum Trost streichelt. Wahrscheinlich können viele sogar den Text des 90. Geburtstages von Miss Sophie mitsprechen und amüsieren sich seit Jahren an Silvester über den trockenen englischen Humor. Nun geht es beim legendären Dinner for One keinesfalls trocken zu und das feuchtfröhliche Gastmahl wird nun auch zum ersten Mal in Großbritannien ausgestrahlt und soll die Briten zum Lachen bringen. Doch die sind not amused, wie Gabor Hallers festgestellt hat. Ein Film aus einer fremden Welt, so fern und doch so nah. <lacht> Sehr britisch, aber in Britannien unbekannt, dieses Dinner for One. Alleine essen? Warum? Habe ich nie gehört, aber ich kaufe mein Mittagessen für eine Person. Auch letztes Jahr verging der Silvesterabend auf der Insel ohne James und Miss Sophie, wie all die vielen Jahre zuvor. Worüber Deutsche sich totlachen, Lässt Briten kalt. Ich weiß nicht, warum die Deutschen das so mögen. Vielleicht, weil das typisch Englisch ist. Wir würden uns natürlich nie so verhalten. Das finden die Deutschen lustig. Okay, wenn es euch gefällt, es ist es in Ordnung. Nee, das sieht nicht gut aus. 55 Jahre alt, schwarz-weiß, quasi brandneu. Zum ersten Mal läuft Dinner for One Silvester auch im britischen Fernsehen. Dabei war es schon mal ein Erfolg im Theater. Und Freddy Frinten, ein Bühnen- und Serienstar der 50er, 60er. Angeblich trank er höchstens mal ein Glas Rosé, aber betrunken spielen, das konnte er. Hunderte Male stand er mit Dinner for One auf der Bühne. Zufällig saß Showmaster Peter Frankenfeld im Publikum. Er lud Frinden nach Hamburg ein. 1963 zeichnete der NDR Dinner for One auf. Dass es ein Erfolg wurde, haben die Briten gar nicht mitbekommen. Selbst Filmexperte Dick Fiddy entdeckte es eher zufällig. Man könne den Deutschen nur dankbar sein, dieses Stück britischen Humors bewahrt zu haben. Ich denke, das ist doch großartig. Lachen ist was Wunderbares und wenn du über jemanden lachst, dann bringt es dich vielleicht diesem Menschen näher. Die Briten würden doch darüber auch lachen. Ich muss lachen, wenn ich es sehe. Nein, da macht sich niemand über uns Briten lustig. Angeblich wird Dinner for One ja besser, je öfter man es sieht. Vielleicht also doch ein Erfolg in Großbritannien. Und dann same procedure. Next I'll year. Do my very best. <laughs>